Guten Tag, in diesem Video möchte ich kurz die URL-Weiterleitungsfunktion in MoosDB vorstellen. Die URL-Weiterleitungsfunktion ist ein kleines Add-on in MoosDB, mit dem man ein häufiges Problem, wenn man zum Beispiel über Newsletter kommuniziert, beheben kann. Oft möchte man dafür sprechende URLs haben oder möglichst kurze URLs, und hat bei einer Seite, die man verlinken möchte, alles andere. Also zum Beispiel beim Themator von Museum Digital steht in der URL, die man verlinken würde, themator.museumdigital.de slash Fragezeichen mtit, dann eine Zahl und tit gleich noch eine Zahl. Das sind die jeweiligen IDs der Themen. Ein Benutzer kann sich darunter relativ wenig vorstellen und wenn man sich schon die Mühe macht, das Ganze in einem Newsletter oder auf Social Media zu verlinken oder auch auf der eigenen Website, dann kann es sich lohnen, ein, eine aussagekräftigere URL zu liefern und zu verlinken. MooseDB oder Museum Digital im Allgemeinen bietet dafür eben das Weiterleitungstool. Erreichbar ist es in MooseDB als eingelogter Benutzer oben über das Puzzle Symbol. Wenn man hier auf URL Weiterleitung klickt, gelangt man zu einer Seite, in der man Weiterleitung einführen kann. Also ein Beispiel wird gegeben, hier steht zuerst eine längere Einleitung. Ein Beispiel wird gegeben. Man möchte weiterleiten von ex.mustik.org, der URL oder der Domain des Weiterleitungsdienstes, slash Berliner Uhren, ist immer, immer fest, dahinter slash Berliner-Uhren soll weiterleiten auf ein Thema im Themator. https://themator.museumdigital.de <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> slash Ausgabe slash showthema.prp Fragezeichen MTIT gleich 1070 und TIT gleich 1070. Also eine deutlich längere, eine deutlich längere Zeichenkette, die deutlich weniger aussagekräftig ist als ex.mustig.org slash berliner Uhren. Um so eine Weiterleitung einrichten zu können, braucht es nur unten die beiden Felder. Identifikator, das wäre Berliner Uhren und eine URL. Der Identifikator muss eindeutig sein. Das heißt, er darf für, noch nicht für Weiterleitungen benutzt, benutzt sein. Wenn ich hier also Berliner Uhren eingeben würde und dann eine beliebige URL unten. Ich nehme einfach die aus dem Beispiel unten verknüpfen würde, als Ziel, sage ich, abschicken und bekomme einen Fehler. Hm. Doppelte Einträge sind also nicht möglich. Wenn ich ein, stattdessen einen neuen Identifikator nehme, also Berliner Binderstrich 2, nur um ein Beispiel zu geben, Uhren 2 und dann als URL, als Ziel, fern wieder die doppelten Anführungsstriche. Dann sage ich noch einmal und habe eine, äh, eine Weiterleitung registriert. Diese erscheint unten in einer Tabelle. Hier kann man sehen, was ist der Link und der Identifikator. Wenn ich also auf ex.musik.org klicke, gelange ich zu dem, was hier steht, der URL https www.httpsthemator.museumdigital.de und so weiter. Dahinter wird angezeigt, wie häufig der Link oder die Weiterleitung aufgerufen wurde. Dazu werden tatsächlich einfach nur die Aufrufe gezeigt. Nicht, wie viele verschiedene Benutzer es waren. Natürlich auch nicht, wie lange die dann auf der Zielseite geblieben sind. Das könnte man auch nicht ermitteln. Es wird nur gezeigt, wie häufig wurde der Link angeklickt und wie häufig wurde weitergeleitet. Ganz rechts steht dann, wann registriert wurde. Vorne gibt es noch zwei kleine Buttons. Mit dem ersten, mit dem Mülleimer-Symbol, kann man den Eintrag wieder entfernen. Und mit dem QR-Code-Symbol kann man sich einen QR-Code für die URL-Weiterleitung oder für diese abgekürzte Fassung generieren, indem man dann entsprechend auch drucken könnte oder in einen Newsletter packen könnte. Das war es schon. So viel zu den URL-Seiterleitungen und damit für heute vielen Dank.